Hallo und Willkommen zu meinem kurzen Video über SPECTRE! In dem Fall speziell über die SXUT-Token und die Privilegien, die findet man hier! Kurz zu SPECTRE, wer davon noch nicht gehört hat! SPECTRE ist eine Plattform zum Handeln von Binären Optionen und CFD, die ohne Broker arbeitet, die also versucht die Trader untereinander zu verbinden bzw. wenn das nicht klappt, gegen den Liquidity Pool hier handelt. Außerdem hat Spectre zwei Arten von Token. Das sind einmal die SXUT. UT steht für Utility Token. Die kann man kaufen, sich auf seinen Ethereum Wallet schicken, dort lagern. Man muss sie also nicht ausgeben und kann dann hier die Privilegien freischalten, wenn ich also 768 Token auf meinem ERC20 Wallet habe. MyEtherWallet benutze ich. Kann ich hier auf On klicken, dann wird eine Routine aktiviert, die nachschaut, ob das stimmt. Und wenn das stimmt, dann komme ich zehn volkspaare mehr zum, zum Handeln in dem Fall. Ich mache das Video, weil ich angesprochen wurde, dass man nur bis zu 5 Dollar pro Position handeln kann. Um das zu ändern, muss man das hier freischalten, zum Beispiel. Ich bin nicht sicher. Was davon üblich zu halten ist, letzten Endes finanziert sich Spectre ein bisschen damit. Auf der anderen Seite hat man noch keinen Verlust. Man kann die jederzeit wieder verkaufen. Ich werde in dem Video jetzt kurz zeigen, wo man die bekommen kann. Und wie man die aufs Newelle schickt. Wer mehr über Spectre wissen will, der findet hier oben den Link zu zum zweiten Video von mir. Oder unten in der Beschreibung einen Link zum Eröffnen eines kostenlosen Accounts. Insgesamt ist Spectre für den Trader sehr viel besser als die meisten Broker, die ich kenne. Es ist auch kein Broker, wie gesagt. Vor allem hier das Risikomanagement ist sehr interessant. Hier kann man einstellen, wie hoch man, wie viel Geld man riskieren will. Das ist eine ganz schöne Sache, die auf jeden Fall dem Trader hilft und die auch einzigartig ist. Ich kenne das sonst von keinem Broker. So, kommen wir zu den Token. Wenn man hier drauf dann findet man nochmal einen Überblick über alle möglichen ähm, Vergünstigungen. Es gibt hier auch Tradingkurse, wie man sieht. Weniger Spreads, mehr, äh, mehr ähm, Return, also höhere Gewinne und so weiter. Es gibt verschiedene Plätze, wo man die kaufen kann. Ich persönlich bevorzuge Beatbox. Hier ist auch das größte Volumen. Das ist auch immer gut. Das macht keinen Sinn auf einer kleinen Börse zu handeln, wo man dann an die Preise von den Leuten gebunden ist. Dann lieber viele Personen. So, man findet den Link hier unten eingeblendet zu eBox. Insgesamt habe ich mir hier jetzt erst Account gemacht. Ich muss hier jetzt erstmal Geld einzahlen. Mein erster Eindruck ist recht gut auf jeden Fall. Sicherheit ähm, ist hier auch groß geschrieben wie bei allen guten ähm, Börsen für Kryptowährungen man kann nur wenn ich richtig mitbekommen habe nur mit Kryptowährung ähm, einzahlen, also ich habe nichts gefunden, wie ich mit Euro oder US Dollar einzahlen kann. Nee. Das nicht, also nur mit Gibt auch Margin Trading, also mit Hebel. Für uns ist hier das Token Trading interessant, um die SXUT Token zu kaufen. Gehen wir auf Token Trading Basics und suchen uns hier die Token raus der Suche. Dann sieht man die kaufen kosten die gerade 940 Satoshi, entspricht ca. 6 Cent pro Stück. Ich muss hier jetzt erstmal Geld einzahlen. Jedenfalls kann ich hier zum Beispiel auch einen anderen Preis wählen. Ich kann sagen 900 und hier 1000 angeben. Halt. Wenn ich hier jetzt auf Beidrücke und Geld drauf hätte, dann würde die Seite warten, bis der Preis auf 900 sinkt. Und mir dann 1000 Stück davon kaufen. Wenn ich es wieder verkaufen will, kann ich das genau andersrum machen. So kann ich hier dann auch 90 sagen zum Beispiel oder auch noch mehr. Und dann wird gewartet, bis der Preis erreicht wird. Wenn der erreicht wird, wird, wird der, ähm, der Betrag verkauft für mich. So funktioniert es bei jeder Limit-Order bei Börsen. Wenn man es dann abheben will. Geht man hier auf Hund master account gibt hier SXUT ein, geht auf Withdraw! Gut, ich bin jetzt erstmal gezwungen noch die sicherheits in Ordnung zu bringen! Normalerweise muss man dann sein ethereum Wallet angeben, da empfehle ich wie gesagt mal ether Wallet. Allerdings muss das mit dem Wallet, das bei SPECTRA angegeben ist, übereinstimmen! Ja, unter Account-Settings findet man hier das Ether Wallet. Das muss ich dann bei Withdraw angeben! Ich hoffe, ich konnte das kurz darlegen, wie man die SXUT-Token kauft! Wie gesagt, es gibt noch die SXDT! Die gibt es bei einem anderen Ex Exchange zu kaufen! Das sind die Dividenden-Token von ähm, Spectre! das ist auch eine interessante Sache! Dazu folgt dann demnächst noch mal ein Video, mit den Token kann man sich ähnlich wie ein Aktionär bei Spectrum mit einkaufen! So, ich bedanke mich wie gesagt, fürs Zuschauen, ich hoffe ich konnte hier kurz ein bisschen helfen! Wem das Video gefallen hat, da freue ich mich über ein Like bzw. über einen Kommentar! Vielen Dank und bis zum nächsten Video!